Wenn du dich für digitale Spiele interessierst, bist du vielleicht bei Twitch unterwegs, um anderen Leuten beim Zocken zuzusehen oder sogar eigene Let's Plays zu streamen. Wie du dabei deine Privatsphäre besser schützen kannst und mehr Kontrolle über deinen Kanal hast, erfährst du in diesem Video. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu gelangen,